Herzlich Willkommen bei Dr. Bottle, Drink, Dress, Deko. Uns gibt es seit acht Jahren und Sie finden uns in der Reitschulgasse 27. Bei uns finden Sie Geschmackvolles aus den Bereichen Drink, Dress und Deko. Aus dem Bereich Drink vorwiegend Gin, Whisky und Rum. Aus dem Bereich Dress schöne kleine Labels vorwiegend aus dem skandinavischen Raum. Und aus dem Bereich Deko schöne Dekorationsartikel für zu Hause. Das Besondere bei uns ist nicht nur der Mix der unterschiedlichen Sortimente, sondern dass Sie im Bereich Drink die Produkte auch vor Ort verkosten können. Somit findet sowohl der Anfänger als auch der Profi genau das Produkt, das er gerne hätte. Zusätzlich bieten wir auch noch geführte Verkostungen im kleinen Rahmen an, damit Sie die Produkte noch besser kennenlernen können. Schauen Sie vorbei, wir, wir freuen uns!